Bitcoin Breakout oder doch wieder nur eine Bullenfalle. Das alles und noch viel mehr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin Update auf diesem Kanal. Wir schauen uns an, was der Bitcoin seit dem letzten Update getrieben hat. Das war glaube ich irgendwie hier um die Zeit hier. Ich hatte gesagt gehabt, es kommt jetzt ein Dump nach unten, bevor der Pump nach oben kommt, was dann auch passiert ist. ja. Und jetzt befinden wir uns hier in der Lage die sehr interessant ist. Wir haben hier die Previous Weekly äh, Value Area Level und da muss man halt eben sagen, wir haben hier schön durchschossen, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Ich habe eher gedacht, dass wir hier ein swing failer pattern sehen, was aber immer noch passieren kann, denn die Kerze hier ist nach wie vor noch am Laufen für die nächsten äh, anderthalb Stunden. Und diese Kerze hier ist geschuldet den CPI-Daten, die heute um 14.30 Uhr kommen werden. Die Leute spekulieren natürlich. Dementsprechend wird dann halt eben auch der Kurs in eine Richtung getrieben. Und wenn die CPI-Daten dann nicht korrekt sind, also ähm, nicht so ausfallen, wie sie sich das vorgestellt haben, dann passiert halt eben der Punkt, dass dann direkt die Shorts gezündet werden und abfahrt. Ja, also so sieht das Ganze aus. Wir sind hier auch, wenn ich das mal so einzeichne, hier grob eingezeichnet im Diamond Pocket, ja. Und äh, dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier womöglich nur das Diamond Pocket gefüllt haben von der Bewegung aus hier, um dann jetzt den Kurs mit äh, einer rasanten Bewegung nach unten zu drücken. Wie tief? Who cares? Also ich habe es in der Academy schon preisgegeben, ähm, werde ich jetzt hier nicht machen, aber ich gehe stark davon aus, dass das so eintreten wird. Wenn die CPI-Daten jedoch so ausfallen, wie jetzt aktuell darauf gewettet wird, dann sollte der Kurs hier auch durchschießen und wir werden weitere höhere ähm, Kursziele sehen, das würde dann auch natürlich wieder eine TA ähm, zur TA passen. Ja, ähm, wir hätten dann praktisch ohne diesen Rücksetzer hier ähm, die Möglichkeit, dass es hier eine A, eine B und jetzt hier eine Welle C gibt. Das wäre dann hier praktisch erst die 1 gewesen, dann hier die 2, dann hätten wir hier die 1 der Welle 3, die 2 der Welle 3 und so weiter und so fort. Und dann könnten wir bis in die 20.000 nach oben steigen. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Und ähm, ich sag mal so, die aktuelle Lage am Markt sieht jetzt nicht wirklich rosig aus. Die News von der Auslieferung von ähm, vom FTX-CEO. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Ganze so bullig werten würde. Genauso würde ich es nicht bullig werten, dass Binance wahrscheinlich dieses ähm, diese Asset-Reserven gefaked haben soll. Das sind ja alles momentan nur Gerüchte und keine offiziellen News. Dementsprechend sollte man dort vorsichtig sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Bereich hier einfach nur angelaufen werden sollte. Dementsprechend wird jetzt ein bisschen Foot ähm, verbreitet, um dann praktisch den Kurs wieder in die andere Richtung reinzudrücken. Das ist ja immer immer das eine und selbe. Ja, es gibt immer eine technische Analyse zu dem, was der Markt gerade zeigt und ähm, zu dem, was die News gerade sind. Ja, also wir sehen eine technische Analyse haben unser Ziel und dann kommt passend dazu im Anschluss, wenn diese eingeleitet wird, natürlich die passenden News, damit das Ganze auch erklärt werden kann. Nach wie vor bin ich der Meinung, wir werden hier nicht durchschießen. Es ist nicht hundertprozentig unwahrscheinlich, aber ähm, für mich persönlich stehen die Chancen eher in dem Sinne gut, dass wir hier nochmal einen Abverkauf nach unten sehen, um uns dann für eine schöne Long-Position einzukaufen. Wenn wir uns den SP 500 nochmal angucken, dann, wie gesagt, sehen wir, dass wir hier das Diamond Pocket noch nicht komplett gefüllt haben. Und das kann bedeuten, dass wir hier an der Trendlinie nach oben das Diamond Pocket komplett füllen und dann erst weiter den Abverkauf einleiten. Schwieriges Thema, da muss man auf jeden Fall aufpassen, wie sich der Markt bzw. die traditionellen Märkte bewegen, denn äh, manchmal korrelier äh, korrelieren sie, manchmal halt eben nicht und momentan ist es halt eben so, dass das Ganze wieder miteinander mitspielt und deshalb sollte man die Tradimärkte aktuell wieder im Auge behalten. Ich hoffe, dass das Video euch weitergeholfen hat. Das ist ein kleines, kurzes Update für euch gewesen. Wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg am Markt. Solltet ihr Interesse haben, könnt ihr gerne der Academy beitreten. Ihr habt noch die Möglichkeit, bis zum 15. diesem Monat dabei zu sein. Ansonsten wieder erst am 1. und dann wieder erst am 15. Wir wollen das ein bisschen aus organisatorischen Gründen ein bisschen so einleiten, dass ähm, die Beiträge immer am selben Tag kommen. Und Ich hoffe... Dass ihr den Market Maker nicht zum Opfer fällt. Zumindest so, dass ihr am Ende des Monats mit Gewinn aus der ganzen Sache rausgeht. Das war's von mir. Euer Mr. Sagi von der Bulver's Academy. Macht's gut. Ciao.